Wie kann ich in Mebis Checklisten anlegen? Zum Beispiel hier eine Liste, welche Schüler noch Geld für ein Arbeitsheft abgeben müssen. Diese Liste kann ich mir angucken und dann sehe ich, diese Schüler fehlen noch. Und dann kommt zum Beispiel ein Herr Huber zu mir, gibt das Geld ab. Dann kann ich den hier aus der Liste austragen und dann sehe ich, dann, welche Schüler noch fehlen. Andere Möglichkeit, ich mache eine Exkursion außerhalb der Schule, es gibt einen Treffpunkt in der Früh. Und ich möchte dann sehen, wer fehlte noch. Ich kontrolliere die Anwesenheit und trage hier alle aus, die ich bereits gesehen habe. Und dann sehe ich genau, wer noch fehlt. Dazu lege ich die Aktivität Datenbank an. In diese Datenbank füge ich dann zwei Felder hinzu. Einmal Name, das ist eine Mehrfachauswahl mit Checkboxen. Hier gibt man dann die Namen der Schüler ein, immer einen pro Zeile. Das kann man ja aus Schulverwaltung, Notenverwaltung, wie auch immer, exportieren und dann hier reinkopieren. Und dann noch ein zweites Feld, das ist ein ganz normales Textfeld mit der Bezeichnung hier jetzt Vorgang. Da kommt dann der Name der jeweiligen Checkliste rein. Ja, dann habe ich hier noch die Vorlagen bearbeitet. Einmal hier die Einzelansicht, das ist im Prinzip ein bisschen HTML, ein bisschen CSS mit Bootstrap. Das heißt, hier zum Beispiel diese Buttons. Das ist immer ganz gut, wenn man das Ganze dann am Handy benutzt. Und so kleinere Sachen, dass hier zum Beispiel der Name nicht umgebrochen wird, sondern hier Vorname und Nachname nebeneinander bleiben. Bei der Vorlage für die Listenansicht, da muss man immer aufpassen, wenn man das dann wieder bearbeitet, der Texteditor vollendet hier immer diese scheinbar unvollständige Tabelle. Das heißt, ich kopiere hier den Tabellenabschluss dann in den Fuß wieder hinein. Und wenn ich dann das Ganze fertig bearbeitet habe, kann ich dann speichern.